Guten Morgen. Hurra, der Impfstoff ist zu 90% wirksam. Und ich setze noch einen drauf. Masken sind zu 99,33% wirksam. Schließlich meldet die Zeit online. Ach, das melden alle möglichen Nachrichtenportale. Schauen wir mal kurz nach und ich beweise euch das dann an einer einfachen Rechnung. Also hier, ne, alles. Biontech beantragt und jawohl. Und hier diese Meldung, die hatte ich rausgenommen. Jetzt habe ich mal nachgerechnet. Es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung und zwar habe ich hier oben eingegeben äh, weltweite Corona-Todesfälle und kam sofort auf Fälle ne? Fälle wir wissen ja 90 äh, 50,9 und so weiter Millionen Fälle und Todesfälle 1,263 Millionen also 1 so aufgeschlüsselt, Aber das ist gar nicht so wichtig. Ich habe euch eine ganz einfache Rechnung aufgemacht. Und ich beweise euch, dass der Impfstoff zu 90% wirksam ist. Und die Masken sogar zu 99,3%. Also, ich habe folgendes gerechnet. Die Todesfälle, die habe ich durch unsere Weltbevölkerung geteilt. Die 7,6 Milliarden. Habe dann mal 100 genommen, damit die richtige Prozentzahl dasteht. Und das sind immerhin 0,017% ja so dann die Fälle die sogenannten ne? insgesamt diese 50 Millionen habe ich wieder durch die Weltbevölkerung geteilt wieder mal 100 genommen damit die Zahl schön dasteht und dann steht äh, dass die Fälle immerhin ne? 0,67 betragen so und jetzt rechnen wir mal 0,67 sind trotzdem Fälle also wenn die alle die Masken aufgesetzt haben kann man sagen dann bleiben eben 99,33% und dann sagen wir einfach die masken sind deswegen wirksam das ist doch ganz einfach mensch das kann doch jeder rechnen oder ich beweise euch noch ein paar andere schöne sätze und zwar h2o ist zu 100% wirksam gegen dehydration klingt toll ne? das war mal so ein spruch vor ungefähr 20 jahren wasser ist zu 100% wirksam gegen austrocknung ach nee Hört sich aber besser an, wenn ich sage, H2O ist zu 100% wirksam gegen Dehydration. Oh, du dehydrierst gerade. Ja, dann, ja, du trocknest aus, ja. Hm? Gut. Einen anderen schönen Satz. Ähm, KCN ist zu 100% wirksam gegen Narkolepsie. Äh, Narkolepsie ist eine Schlafkrankheit. Und KCN, wer das als Chemiker weiß, das ist cyan Kali. Also andersrum gesagt, wenn ich jemandem richtig schön viel cyan -Kali gebe, dabei ist das hochgiftig. Äh, so viel darf man gar nicht geben. Ein paar Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht reichen und der Mensch ist tot. Ja, dann hat er auf jeden Fall keine Schlafkrankheit mehr. Denn wenn er tot ist, kann er ja keine Narkolepsie haben. Noch einen kleinen anderen Tipp, Gesundheitstipp in Anführungsstrichen. Äh, Rizinusöl ist zu 100% wirksam gegen Husten. Naja Na ja, klar, ganz einfache Antwort. Man traut sich nicht mehr zu husten. So, liebe Leute, ich denke mal, so kann man rechnen, ne? So kommen wir doch wirklich klar mit der ganzen Geschichte. Und ich sage, Sapere habt den Mut, euch eures Verstandes zu bedienen. Einen schönen Tag und wenn ihr noch weitere Gesundheitstipps habt, na dann, her damit. Das ist das Video für weitere Gesundheitstipps. Also, ab in die Kommentare und haut in die Tasten. Aber nur Gesundheitstipps, ne? So, und wie komme ich in die Videobeschreibung? Dazu hier wieder mit dem Handy den Tipp. Wird am Tag über 300 Mal genommen. Was tun wir alles, damit wir uns unseres Verstandes bedienen können? Na denn, einen schönen Tag. Macht was, aber macht's gut. Bis dann, tschüss.